Lieber Minibi, in unserer neuen Geschichte gibt es ganz viel Spaß. Kennst du schon unsere tolle Schneeburg am Gamsgarten? Hier geht es so richtig rund. Du kannst herumtollen, auf Schneewände klettern und mit deinen Freunden Verstecken spielen. Macht das nicht richtig, Freude, mein lieber Minibi. Damit aber noch nicht genug. Beim wöchentlichen Pistenbully-Reiten geht das tolle Abenteuer munter weiter. Mit dem großen Wagen braust ihr durch den Schnee und lernt dabei die tägliche Arbeit der Pistencrew kennen. Das ist richtig aufregend. Zu guter Letzt ist beim Bordercross noch einmal dein ganzer Mut gefragt. Denn die Strecke, die ist richtig aufregend. Aber das kannst du sicher richtig gut. Schließlich bist du ein toller Skifahrer. Na, hat dir der Tag auch so gut gefallen?